Schaffst Du es von hier auf die andere Seite zu schwimmen. Nein, ich? Nein. Bogenschwimmer. Guck dir mal die Ströme an. Ich hab Gold. Guck dir mal die Strömung an. Da stimmt keiner über 20 Meter. Also ob ich jetzt da drüben ankomme oder da hinten, weißt du? Nee, du bist runtergezogen. Ja. Man nennt mich auch Michael Phelps. In den Fachkreisen. Zeit auf keinen Fall. Ja. Also zu meiner Zeit, wo ich angefangen habe zu spielen, da war es ja noch richtig nicht im Kommen. Also da waren, Jahr war das? 2012. Oh, ja, okay. ja. Und da war auf jeden Fall schon ein bisschen so: mach mal lieber was anderes, man weiß nicht genau, ob das überhaupt funktioniert. Oder wie dann? Ne? Ja, ja, genau. Aber ich war ziemlich äh, zuversichtlich, dass ich es das schaffen werde. Ziemlich früh auch eigentlich. Und äh, ja, Gott sei Dank habe ich es geschafft, aber. Die waren auf jeden Fall jetzt nicht hundertprozentig dagegen, so ey du darfst es auf keinen Fall machen. Bei euch. Zum Beispiel bei Karim ist es anders. Zeig mal, wie es bei dir ist. Nee, also als ziemlich früh, wenn euch angefangen zu zwacken. So mit 12, mit 14 ging es so richtig los. Und ich habe es halt irgendwann auch mehr bevorzugt als äh, Schule. Und das wollten meine Eltern nicht, weil sie haben halt auch gesehen, dass ich das, halt als, Hobby Alter, mache. das als Hobby mache und dass er ja eh jetzt 14, man zockt, ich zocke zu viel und so. Ja. Aber irgendwann, als ich dann 16 war und mein erstes Team hatte, dann stand halt meine Eltern voll hinter mir. Sie wollten halt nur, dass ich halt meinen Abschluss zu Ende mache. Dann habe ich auch Ende 2020 zu Ende gemacht. Ja. Und, die hatte genau. und äh, ja, dann, also seitdem. Ich sie mich auch immer voll unterstützt. Ja, mega. ja bei mir war es aber so wie bei Jarosch. Ich habe dann auch mir an, an meine Fachoberschule fertig gemacht und dann erst mal ein Jahr Fulltime probiert. Dann hat es geklappt. Dann ja. haben die, meine Eltern das Auge gesehen, dass es gut ist. Und ja, seitdem bin ich auch Vollzeit. Aber es ist halt genau dasselbe wie bei Jarosch eigentlich gewesen. Ja, in IRC habt ihr das auch noch genutzt? Ja, in Source. Ja, okay. Das das ist ich und mein Kumpel damals. Äh? Ja. Low, haben wir immer Low ja. bis Middle gesagt? Ja. Absolut ultra low waren die. Ja. Aber dann kamen die, ja, Madpack. Also, das könnten die auf gar keinen Fall so spielen. Ja, ich kenne das nicht. Ne? Ja. war eigentlich sowas wie Discord. Ja. Und das Spiel war damals so auf dem Weg zum Sterben. Hm. Und ich habe eines der letzten Turniere gespielt. Ich ähm, habe auch die letzte EPS-Season gespielt. Äh, bin da Vieter geworden oder so. Okay. Und, äh, ja, und da habe ich so gemerkt, okay, es macht schon Bock, ich muss so weiter Und dann war Maus eigentlich nur so mein erstes internationales Team. Ja, ja Aber dann von Maus bin ich erstmal so in andere deutsche Teams hineingeraten. So. Ja. Und dann irgendwann mal äh, Penta. Ja, PENTA. Ja, ja, genau. Bei LOL haben wir die auch. Ja, ja und äh, da habe ich so angefangen, mal das erste Team zu leiten und gemerkt, ey, ich muss auf jeden Fall mehr in die Hand nehmen. weil Ich will besser werden auch. Ja, und dann vom PENTA ging es nach Amerika. Du warst in einem amerikanischen Team? Ja. Russland. Wo? Ja, bei Energy. Okay. habe ich äh, ein Jahr gespielt mit B und mit Legia. Okay. Ja, und dann habe ich dort ein Jahr gelebt. Wo genau, welche Stadt war das? Äh, erstmal in Las Vegas für einen Monat und danach für die nächste Zeit war ich in Los Angeles. War richtig geil. Krass. Das war richtig nass. Ja, ja und dann habe ich so gemerkt, okay, wir werden wahrscheinlich nicht verlängert bei Energy. Also wir waren ja mit drei Deutschen dort. Mhm. Und dann haben wir, haben wir so zusammengetan, ey, was sollen wir machen? Und da kam so auf die eigene Idee, ich glaube von Jilmas, hey, lass uns eine eigene Orga gründen. Und dann so, geil. Auf jeden Fall. Und dann komm weg. Ja, mega. Ja, das war schon cool. Das fühlt sich sehr gut an. Ja? Ja. Die halte ich genau hier. so? Ja. Oder So, sagen wir so, Boost. Und dann kann man hier. Ich bin jetzt ein bisschen verpackt, Aber kann man hier gleich über die Smoke einfach reden. Dann müssen wir aufstehen. Wir müssen aufstehen, ja. Der zweite sagt. Ey, ich hab Karo aufgestimmt. Flash kommt, boom. Und er geht dann so. geiles. Reden, Spacing und geile Headshots möchte ich sehen. Haben wir sehr gut gespielt die letzten Male, sehr, sehr gut. Das sah flüssig aus, das sah der Gegner hatte keine Chance aus und das möchte ich auf jeden Fall als Go-To noch mal spielen heute. Und jetzt würde ich dann einfach weiter abgeben an Niki, der die dann vorbereiten kann auf den Gegner. Und dann haben wir vielleicht noch mal 10 Minuten für Warm-Up und dann machen wir noch mal einmal Dry-One Ice. Hey. Okay. Was geht? Was geht? Was geht? Jo, jo, jo. Na gut, oder was? Ja, was gucken wir denn? Ja, mal sehen. Ja. Okay. Okay. Ich habe die gebannt. Nuke. Pick overpass. Auf gar keinen Fall. Sehr cool. Pick Mirage. Ja. Auf jeden Fall. Safe kommt. <lacht> was hast du das genau so gesagt? Also. Schätz, ich schätze, hier rein? Ich habe keine Ahnung. Weißt du es? Ja. Echt? Zählt? <lacht> nee, nicht nicht ich schätze zähle eine Reihe und dann... Ja, okay, ich schätze nur, okay? Ich sage... 30, 35.000? <lacht> richtig, richtig daneben. Aber das ist doch 54.000. Ich 58.000, ja, 50.000. Ja. So. Ja, irgendwie so, ja. ja. Was, hat, was hat Josef nochmal geschätzt? Die waren gesagt. Gesagt. <lacht> ja alle 20.000. Ich 10 gesagt. Ich <lacht> hab 10 <zehn> gesagt. Da ja. lacht über ja. ja, mich. Ja. Team Kreis. Ja, zwei. Ja, gut. Ja. Kein Hardware-Paket mit haben. Du Hardware vergessen? Ja, ja, ja krass, ihr seid oder? aber auch echt. Aber bitte, es geht doch gar nicht, dass diesen Kampf dieses Kampf. <lacht> Eigentlich nicht, <lacht> hab ich auch gedacht. Also ich dachte mir am Anfang so, ich, ich kann ja auch schon sein, dass ich habe auch vergessen. Hab, dann heute, wo ja, sind meine hab ich <lacht> Aber ich habe ein Hardware-Paket dabei. Schöne Grüße nochmal von allen aus Berlin, ne? Danke. Okay. Also schön. Benny bitte keine Grüße zurück. <lacht> nee, wirklich. Ja, hab mich nicht vergessen. Das <lacht> oh. hab ich ihm schon so gesagt. Ja, ja, ja, ja. <lacht> Und deswegen bin ich auch morgen hier im Hodi übrigens, deswegen habe ich meinen Just vergessen. Nur wegen Benni. Na? Twist and Turnabin? Ja. Rede, <lacht> rede mal! Tizi, red immer! Ey, ey, ey, ey! Hallo! Test! 1, 2, 3. Hallo! Hallo! Test? 1, 2, 3, hallo, Du hast meins kopiert einfach. Hast du kopiert zu ehrlich? Nee. Guck mal einfach. Du kannst rücken. Aber warum ist deins höher? Du hast nicht viel getroffen, was? Doch. Also, wieso ist meins höher? Tischback. Einfach back. Aber meins ist hier hinten höher. Was? Meins ist einfach hinten höher. Ja, aber ich weiß nicht. Wir kriegen das noch alles hin. Was du kriegst Jersey. Da hast halt jeden du recht. Ja. Ja. Gut, ich hol mal ein bisschen ja. Gangster-Shit. Namen und Komm, ich gebe einen guten Track, okay? Namen und Schaffen. Schon so billig. Richtig ja. so gut. Mal kurz hier ein Als Neuenkömmling musst du jetzt in den Kreis gehen. Ja. Du musst eine Ansprache halten. Ja. Du musst uns so zu halten. Wir dich jetzt weißt, ja, ja, alle stehen ja. alle beim Kreis, Wenn machen wir den Ruhe. Das Wichtigste, ja. nicht vergessen, hab Spaß einfach. Okay? Ja. Erste große Laden-Event jetzt von Karim überhaupt kein auch ganz normal. Jedes andere Spiel wirst du auch merken. Zwei drei Runden bist du drin. Ja. Ist nichts Besonderes, ja. ja. Jeder einzelne kann dir, wenn ihr merken solltet oder sowas, dass der ein oder andere vielleicht struggelt, gibt ihm Fistbump, klappt auf die Schulter, was auch immer. Das wird auf jeden Fall. <lacht> so, viel Spaß. Bist du bereit, Karin? Ein erstes Game. Das Wichtigste ist auf jeden Fall genießen. Ja, Das ist aber vor allem du. Ja. Ja, immer genießen, alle. Ich lahn. Erinnert euch, wie geil LAN ist, Mann. Ja. Das geht sogar rein. Ja, man sehen, ist hier übertrieben Ja, ja. Das ist ein guter Das andere ist, seid confident, okay? Wir werden nichts anderes spielen, was wir im Training gespielt haben. Okay? Ich ja. werde nichts irgendwie aus dem Ärmel ziehen und äh, was haben wir denn, müssen wir da nochmal machen? Cool. Oder so, gar nicht, okay? Wir spielen das, was wir gelernt haben, was wir trainiert haben. Es ist ein Marathon, okay? Also haltet Dauer, euch dran ja. und nicht hinten, egal was ja. passiert, okay? Und habt einfach nur Spaß, weil ich Bock auf dieses ja. Turnier, Mann. Ja, auf ja die nächsten, nächste Zeit auf jeden Fall. Mit euch. Ja. Alter, okay, ich ja. mach übertrieben Bock jetzt ja, zu zocken und zu chillen. Drei, zwei, eins, boah! Oh. Ne. Emotionen, wie gesagt, wie Niki es schon gesagt hat, nicht zurückhalten. Ne? Also ja. schreien auf jeden Fall ist immer gut, aber jetzt nicht zu emotional werden. Ja. Ja. Wenn ja. das, das, das, das irgendwie one on ja. nicht ja. auf den Tisch hauen, nicht aufstehen, irgendwie, nee, nicht. was auch immer. Ne? Wenn ich Eco-Ace ja. mache, dann sehe ich auf. Das, ja. das, das wird ja eh automatisch, ja. automatisch passieren. Ja? Also, das das ja. uh -huh. Ich spanne mein Bizeps an, also wenn ich Eco-Ace mache. Okay. Äh, ja. Ja. Hast du dir auch noch drauf, was aufgeschrieben davon? Ja, mein Instagram-Namen. Und Eco-Coupon unter, oder? Ja. ja. Element Close. Zwei Base links an der Wand vor. Noch, eine noch einer. Gandalf, uh, Gandalf. Gandalf, Gandalf, Gandalf, Gandal. Gandal, Gandal. Gandal, Ich fähr schon rücken. Nein! Der Nice, Karim, Ey. Nice. nice. Alter, ihr wurd's ja. gut gelacht, Alter. die ja. Egal. Ich Warte mal, richtig Kolo an das ist schon so eine krasse Runde, Bruder. Guck, Josef, so geil, dass du nicht da runtergejumpt bist, ja? Du bist ich einfach so mit uns geblieben. Äh, nee, nee, nee. Du bist well gerade Kein Problem. Ja. Alles gut. Weiter geht's. Das ist, unser ja, ja. Ja. das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist Geh links rum. Nice! Nice! Nice Richtig wow. nice. gut. Nach der Zeit, nach nice. der Zeit, offenes Feld. Nach der Zeit, nach der Zeit. 3, 2, 1 und jetzt! Nein! Nice! Wow, let's go! So ist ein Ja! Sehr gut, Josef, wo die Junge. Oh, danke. Alter. Sehr gut, Mann. Danke. Weiter geht's. Let's ride, let's ride. Das ist gut. Alles gut. Ja, Vor allem auch Kommunikation, nicht so hektisch. Ja, In 5 war? gegen 3 Situationen, safe spielen auch, ja? die Runden müssen wir gewinnen. Nein, das ist LAN-Jungs, Okay, die werden uns punishen. Das ja. ist nicht online natürlich genauso, aber im LAN wird es noch mehr gepunischt. Ja. ja, wir haben jetzt auf jeden Fall ihnen genug Konferenz gegeben. Ja. Ja, unsere billigen Fehler haben wir ihnen genug Konferenz gegeben. Das ist jetzt Schluss. Die denken vor allem, wir sind dick low auf der Map. Wir haben auch, was haben wir, wir haben nachgeschaut, 20 oder 25 Prozent Win-Win auf der Map. Klingt dick scheiße, aber sind wir ehrlich. Mirage ist einer der drei besten map von uns jetzt geworden ja, okay, in den letzten ja. zweieinhalb Wochen. Ja? Lass die das halt dick punishen, okay? Die sind gerade lachend rausgegangen. Ich will die gleich beiden rausgehen, sehen nachdem, okay? Ja, das ist Fall, Das ist besser. Er kann nicht liegen. Nice, Jungs! Nice. Sauber, die also, strugglen, wenn die lange überleben, Jungs. Ja, ja. Nice. Shadow, Shadow. Hoi! Reicht Den Mann in unserer Mitte, den hübschen Mann hier. ja Guck mal in die Mitte. Ja, den hübschen Mann. Ja, genau. Ja, du die Brust präsentieren, was <lacht> du geht Jetzt Und danach spielen wir das und danach haben wir alles in unseren Händen. Ja? Weite Brust, egal, kaum was wolle. Bank. Nee, Bank, Bank, Bank, Bank, Bank! Bank, Bank, Bank. Bank, Bank. Viel Zeit, links Bank. Rechts Bank. Ja! Yes! weiter! Sehr gut, die kannst du fünf oh, beifahren. Egal. Jetzt noch Zwei raus. Dann. Ja, gut, schwer. Schade. Egal. Erstes Game, alles gut. <lacht> Okay. Wir können noch Die Idee. gehen. Alles ist drin. <lacht>